Weil ich einfach helfen will. Es ist das schlimmer als ich dachte. Er atmet nicht mehr. Diesmal sind sie echt zu weit gegangen. Verdammt! Es ist gut, das Richtige zu tun. Ich hoffe, wir sind nicht zu spät. Er lebt. Allein in Deutschland werden jeden Tag Bodenflächen in einer Größe von 44 Fußballfeldern versiegelt. Du verbrauchst mehr, als du denkst.